Wie gehe ich an das Ganze sozusagen ran? Ich habe nicht einfach blind losgeschartet äh, und geschaut, hey, okay, vielleicht könnte das ja was werden oder vielleicht auch nicht, sondern ich habe mir wirklich Wissen angeeignet, um jeden Prozess auch sozusagen selber einmal zu verstehen, während ich ihn dann sozusagen durchlaufe. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir über meine ersten 100.000 Euro Umsatz im Monat auf Amazon. Und wir werden uns erstmal anschauen, was sozusagen ja, die Motivation dahinter war, warum ich das erreichen wollte, dann was die Voraussetzungen für 100.000 Euro im Monatsumsatz sind, wie der Weg ist, den man sozusagen gehen muss, um dahin zu kommen und dann nochmal generell ein paar Punkte, die du unbedingt beachten solltest, wenn du an dem Punkt bist, damit du das Ganze auch hältst und natürlich immer weiter skalierst. Also lass uns mal drüber anfangen, was denn überhaupt die Motivation dahinter war. Denn 100.000 ist natürlich an sich so eine magische Zahl, die ich mir damals am Anfang einfach mal so gesetzt hatte. Aber dann hatte ich selber für mich immer stärker darauf hingearbeitet, weil ich einfach sagen diese Freiheit haben wollte, die damit einhergeht. Das heißt, diese wirklich, diese Unabhängigkeit, diese Zeit, zeitliche und örtliche Unabhängigkeit, die damit einhergeht, wenn man mal, ja, das kann man auch deutlich früher schon haben, aber das war für mich einfach so ein Meilenstein, wo ich wusste, hey, okay, wenn ich das erreicht habe, dann muss ich mir erstmal keine Sorgen um ähm, ja, irgendwelche ähm, finanziellen Themen jetzt machen. Und deswegen war das erstmal, ja, ein wichtiger Punkt, wieso ich das Ganze so erreichen wollte. Und ich sag mal, 100.000 Euro Umsatz, die kann man in vielen anderen Unternehmen auch erreichen, das ist kein Thema, aber oftmals, sondern für sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit, gegen halt auch viel Geld antauschen was aber genau nicht das war, was ich wollte. Das heißt, ich wollte mir wirklich ein System aufsetzen, einen Prozess, mit dem, äh, sagen, ja, der dann sagen, für mich arbeitet. Und das ist halt das, das Geniale an dem Konzept auch, dass wenn das, wenn das Konzept einmal aufgesetzt ist, dass es dann auch kontinuierlich eigentlich so weiterläuft und weiter den Umsatz auch letztendlich reinspielt natürlich. Und wenn, man, wenn wir mal über die Voraussetzungen sprechen, dann ist es halt erstmal ganz wichtig vorab, dass ich mir selber natürlich damals vorher viel Wissen eingeeignet habe, um zu schauen, okay, mit welchem Wissen oder, oder wie gehe ich in das Ganze sozusagen gerade Ich habe mich einfach blind losgeschartet äh, und geschaut, hey, okay, vielleicht könnte das ja was werden oder vielleicht auch nicht, sondern ich habe mir wirklich Wissen angeeignet, um jeden Prozess auch selber einmal zu verstehen, während ich ihn dann sozusagen durchlaufe. Das war damals einfach ein ganz, ganz äh, wichtiger oder essentieller Punkt letztendlich noch, ähm, denn damit einhergeht natürlich auch, dass man sich von vornherein schon seine richtige Strategie aussucht. Das heißt, ob man sagt, okay, in welche Richtung möchte ich gehen? Möchte ich einfach irgendwelche Cashflow-Produkte auf den Markt bringen, die ähm, einzeln für sich sehr, sehr viel Umsatz machen oder möchte ich dann an sich wirklich eine, eine eine Brand herum aufbauen, also eine Marke herum aufbauen, die dann an sich auch vielleicht ein bisschen langsamer wächst als Cashflow-Produkte, äh, hinten raus, sage ich mal, aber schon ein bisschen mehr Potenzial hat. Dadurch hat es einfach ein Markenbild hier wirklich stärken, einen stärkeren Unternehmenswert. Äh, letztendlich auch auf. Das heißt, von vornherein sollte man sich schon bewusst machen, okay, welche Schiene möchte ich fahren, damit man das Ganze auch basierend darauf wirklich aufgleisen kann. Und an sich, wenn man dann sich dafür entschieden hat, dann geht das Ganze natürlich trotzdem weiter mit dem richtigen Produkt, das man sich entscheidet. Das heißt, auch hier sollte man wirklich datenbasiert vorgehen, nicht einfach irgendein Produkt aus dem Bauch wählen, nach dem Motto, das könnte gut funktionieren, sondern wirklich Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch legen, schauen, genau, okay, ist dieses äh, Produkt wirklich, oder wird das Produkt allen meinen Anforderungen gerecht, passt das soweit auch und es ist vor allem auch ein langfristiges Produkt, was jetzt nicht Trends oder Schwankungen unterliegt, sondern wirklich auch ja, über, über mehrere Jahre hinweg am Markt gut performen kann. Das ist eine sehr, sehr wichtige Grund oder Grundvoraussetzungen, die jetzt nicht nur auf das Produkt an sich anzuwenden ist, was jetzt das ganze die ganze datenbasierte Herangehensweise betrifft, sondern das ganze Unternehmertum an sich. Dass wir jeden Schritt im Amazon-Bereich wirklich genauestens basierend auf den Daten auswerten sollten und nicht schauen, okay, ja, das könnte gut funktionieren oder die Launch-Technik könnte gut funktionieren oder dieses PPC-Keyword könnte ich mal mit einbauen, sondern wirklich das Ganze nach Zahlen, Daten, Fakten aufschlüsseln und dann basierend darauf seine Entscheidung treffen. Also generell bei der Produktauswahl, bei ähm, ja, letztendlich Herstellerauswahl bei, bei, beim Aussetzen der, der, der, der Kampagnen eigentlich generell im gesamten Amazon-Kosmos, aber auch im gesamten Unternehmertum immer datenbasiert wirklich vorgehen. Dann lassen wir uns mal anschauen, wie sozusagen der Weg war von der ersten, vom ersten Produkt, was gefunden wurde und auch auf den Markt gebracht wurde, bis hin sozusagen zu ja, mehreren Produkten, die diesen Umsatz dann auch erreicht haben. Das heißt, der erste Produkt wurde natürlich, natürlich nicht einfach so auf den Markt gebracht, sondern es wurde ein Produkt sozusagen letztendlich gefunden, was äh, an sich gut performt. Und dieses Produkt selber wurde dann auch verbessert, damit ich natürlich nicht genau das gleiche Produkt auf den Markt bringe, wie alle anderen auch, sondern dass wir uns ein bisschen absetzen, dass wir uns einfach ähm, ja, der Konkurrenz so ein, zwei Stunden voraus sind. Dann auch genau das ist sozusagen einfach eine richtige, wichtige ähm, ja, Herangehensweise, die man auch bei der Produktausarbeitung auf jeden Fall beachten muss, wir wollen nicht einfach nur Copycat machen, genau das gleiche auf den Markt bringen wie alle anderen auch, sondern wir wollen letztendlich ja, natürlich das Problem, was der Kunde hat, sozusagen besser lösen durch ein Produkt, was einfach, ja, einfach der, der Konkurrenz sagen. Über, äh, überlegen ist. Und an sich fokussieren wir uns bei jedem Produkt immer auf äh, drei Pfeiler. Das heißt, wir wollen, wie eben schon gesagt, ein besseres Produkt haben. Dann letztendlich wollen wir auch dafür sorgen, dass wir ein geniales Marketing haben. Auf der einen Seite vom, vom, vom visuellen Aspekt, was Verpackung und Co. angeht, aber auch äh, ja, letztendlich die ganzen Fotos und Co. und dann die ganzen Texte und eine hohe Sichtbarkeit, die wir auf Amazon mitbringen. Das sind die drei Pfeiler, auf denen das Ganze dann sozusagen letztendlich auch basiert. Und ähm, wenn die drei Punkte stimmen, dann wirst du auf jeden Fall auch ein erfolgreiches Produkt haben, was letztendlich ähm, ja, auch den Umsatz generiert, den du dir vielleicht vorstellst. Und an sich ist der Prozess, den wir sozusagen haben mit den Amazon-Produkten immer derselbe. Das heißt, Ob du jetzt ein oder zwei oder drei Produkte auf den Markt hast oder auf den Markt bringst, das ist letztendlich immer derselbe, nur mit anderen Produkten. Und klar, hier und da gibt es mal leichte Abänderungen, ob du es mal mit dem Flugzeug oder mit dem, See, mit dem Schiff importierst, also über See, das sind klar, klar natürlich leichte Veränderungen, aber an sich das Große und Ganze ist immer dasselbe. Und wenn du den Proof of Content hast oder als ich den Proof of Content dann hatte und wusste, hey, okay, das funktioniert, dann habe ich auch skaliert, indem ich mehrere Produkte auf den Markt gebracht habe. Du kannst immer ein Produkt nehmen und das ein bisschen weiter, äh, weiter verbessern. Aber die, An sich geht letztendlich die Skalierung dadurch, dass wir mehrere Produkte auf den Markt bringen und nicht jetzt einzelne Produkte einfach immer ein bisschen weiter verbessern, weil klar, mit einem Produkt kann man ähm, noch mal leichte Optimierungen äh, immer vornehmen und immer ein bisschen mehr Umsatz dadurch auch generieren über den Lauf der, Z Lauf der Zeit, aber die richtige Skalierung ist sozusagen oder kommt dadurch zustande, dass wir mehrere Produkte auch wirklich nach und nach immer wieder auf den Markt bringen. Und an sich eine weitere, eine weitere, ein weiteres Learning, was ich auch daraus gezogen habe, ist natürlich, dass man ähm, generell immer, was man macht, vollen Fokus auf eine Sache legen sollte. Das heißt, auch hier, falls du jetzt gerade überlegst, mit FBA zu starten und dann nebenbei noch ein Jobshopping und Affiliate-Marketing, was auch immer, dann lass es auf jeden Fall sein, fokussiere dich auf eine einzige Sache, sage ich mal, denn ähm, wenn du wie gesagt fünf oder zehn Dinge gleichzeitig machst oder ein paar Businesses antestest, um zu schauen, was am besten funktioniert, dann wird gar nichts funktionieren. Du wirst letztendlich sagen, ach man, ähm, dieses ganze Unternehmertumszeug, das äh, funktioniert ja gar nicht. Aber letztendlich hast du einfach deine Energie in zehn verschiedene Richtungen gesprüht, aber keine, äh, kein, äh, bei, bei, bei, bei keinem Business bist du mal so weit gekommen, dass du letztendlich auch die ersten Erfolge ähm, gesehen hast. Deswegen auch hier wirklich ähm, fokussiere dich mal darauf, dass du ähm, ja, eine Sache wirklich durchziehst und vielleicht hast du ja gerade extrem viel zu tun und kannst dich gar nicht so, so auf eine Sache, fokussieren, wie du es gerne möchtest. Genau dafür gibt es ja so Lösungen, wie das AMC Complete zum Beispiel, dass wir das ganz für dich übernehmen, dass du dich trotzdem noch auf deinen Alltag, deine Sachen fokussieren kannst und wir fokussieren uns sozusagen auf, ähm, auf äh, dein Business, dass wir das Ganze für dich letztendlich so aufbauen Wir währenddessen auch zeigen, wie das Ganze geht, dass du dann einmal den Proof hast, weil weißt, okay, jetzt kann ich mich auch mal hierauf ein bisschen fokussieren, jetzt weiß ich, das läuft schon mal sozusagen ähm, und das ist einfach eine, eine gute Möglichkeit, um da mal sozusagen den Startschuss in das ganze Amazon-Geschäft letztendlich mitzunehmen auch. Und was dann immer immer relevanter wird, je größer man wird, um auch diesen Umsatz zu halten, sind natürlich Prozesse und Automatisierung. Also irgendwann solltest du immer Gedanken machen, okay? Was ist gerade ein Punkt ähm, oder was sind Daily Tasks, die ich gerade mache? Kann ich sie entweder automatisieren, dann solltest du sie automatisieren oder kann ich sie nicht automatisieren, dann solltest du sie auf jeden Fall so weit standardisieren, dass es theoretisch auch jeder andere machen könnte. Dass du irgendwann mal die ersten Leute einstellst, für die dann einfach Prozesse dass und sagst, okay, du bist die Person, du musst jetzt das und das und das wie wir immer machen und dann hast du dir selber halt ähm, eine Automatisierung in dem Sinne halt geschaffen durch eine Person, die, die dich dabei unterstützt und du hast dich ein bisschen weiter rausgezogen, ohne jetzt tagtäglich immer die gleichen Aufgaben zu Machen, weil letztendlich möchtest du nicht am oder sozusagen im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen arbeiten und halt schauen, okay, wie kann ich das große, das, das große Big Picture betrachten, um sozusagen das Unternehmen an sich weiter zu skalieren einfach. Und was generell im Amazon-Markt sehr, sehr relevant ist, ist einfach Adaption, das heißt die Fähigkeit, sich immer wieder anzupassen. Denn Techniken, die vielleicht 2017 oder 2018 funktioniert haben, die funktionieren jetzt nicht mehr auf Amazon. Deswegen musst du auch hier wirklich schauen, dass du immer am Zahn der Zeit bleibst, immer genau weißt, okay, was ist gerade, was, was was geht gerade vor sich, wie kann man mit, ähm, sagen oder welche was sind die richtigen und die besten Strategien gerade, um Produkte erfolgreich ähm, auf die oberen Rankings zu, platz, äh, zu platzieren, etc. Das heißt, das sind wirklich ähm, Punkte, wo du immer Ball bleiben solltest, was einfach ähm, ja, den, die ganzen Algorithmusveränderungen angeht. Die sind nicht gravierend, auf keinen Fall, die sind schon noch in den Grundzügen immer gleich, aber es gibt immer mal wieder hier und da ein paar Verbesserungen, die du auf jeden Fall ähm, Beachten solltest, um da einfach letztendlich ähm, das bestmögliche Ergebnis aus deinen Produkten auch rauszuholen. Und wenn du erfahren willst, wie du mal vielleicht die ersten 10 oder später sogar irgendwann die ersten 100.000 Euro im Monat um machst, dann würde ich sagen, buch dir doch einfach mal ein äh, kostenloses Strategiegespräch mit einem unserer Experten. Da kannst du einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung klicken, dir ähm, ja, eine, Zeit, eine Zeit aussuchen, die dir am besten passt. Und dann quatschen wir oder du mit einem Experten einmal schon mal bald, um halt äh, ja, mal einen Fahrplan für dich zu sagen, aufzumalen, was der beste Weg ist, um dich zu deinem Ziel auch immer das sein sollte, hinzubringen einfach. Und ja, das ist eigentlich soweit auch zu dem Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du kannst so ein bisschen den Weg nachvollziehen, das eine oder andere Learning mit rausziehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.